Servus und hallo zum Vlog hier auf Mabache TV. Diesmal nehme ich euch mit nach Berlin zum Smart Hero Award. Diesmal mache ich ein Follow Me Around, das ist mein allererstes Mal, das heißt, seid gnädig mit mir, und der Beginn ist auch nicht so super toll, weil ähm, wir sitzen gerade hier im Zug, ich fahre nach Berlin zum Smart Hero Award, und eigentlich bin ich schon seit acht äh, Stunden unterwegs. Oh, oh, oh. Ähm, ich werde nämlich um 9.30 Uhr schon weggefahren, nur hat die ÖBB beim Zug ausgetauscht, einen Waggon, und hat ihn ersetzt mit einem Waggon, der nicht barrierefrei ist. Jetzt ist meine Reservierung für Deshalb gab es keinen anderen Zug mich als jetzt die Nachtschiene. Somit ist es jetzt halb fünf. Ich werde jetzt in Wien wegfahren und werde morgen um 8 in Berlin sein. Um 10.30 Uhr ist dann die ähm, Awardverleihung. Das heißt äh, Duschen um 10 Uhr gehen. Pff, schon gestrichen, Raus auf den Zug und ab zum Award. Und hoffentlich gewinnen. Aber ihr werdet sehen, der kommt ja sowieso mit. Hallo, hier sind wir wieder. Ähm, na, äh, puh. Es ist sehr spät. Es ist äh, fast halb elf. Ich habe schon bis nach München geschafft. Ihr werdet nicht glauben, aber der Müncher Bahnhof war der Hammer. Erstens habe ich das Klo nicht gefunden, dann habe ich das Klo gefunden, muss den Lift runterfahren, das Klo ist super, und dann war der Lift kaputt, dann war ich auf der S-Bahn-Ebene gestrandet. Also, Fazit soweit, ich bin kaputt, tot und fertig, und ich bin immer noch, ja, jetzt ist es halt elf. Das heißt 6, 7, 8, neun Stunden von Berlin weg. Jetzt haben wir ein luxuriöses Schlafabteil, und wir werden jetzt nach Berlin fahren, und ja, da und ich mit besserer Laune und mehr Energie den Award abgreifen. Hallo, hier bin ich wieder. Diesmal, wie ihr seht, habe ich es geschafft, aus dem Zug rauszukommen. Ich bin in Berlin. Yes. Ähm, und zwar in der Wohnung von der Silke. Spitzenwohnung. Das ist Gott sei Dank eher nur 15 Minuten von der äh, Puh, wie heißt das jetzt? Hansestadt Stadt Hamburg. Überlassung. Auf jeden Fall äh, mache ich mich jetzt noch ein bisschen schick. Und dann geht's ab zum ja, Smart Award. Ich bin hier in der ständigen Vertretung der Hansestadt Hamburg in Berlin im Gebäude und es endlich geschafft. Das ist die Bühne des Smart Hero Awards. Das ist mein Sekt. Ein Trostsekt. Ich habe ein Zettelchen bekommen, wo drauf steht, ich bin nominiert. Hab nicht gewonnen, was klar war weil wirklich sehr coole Projekte ähm, nominiert waren. Ich bin ehrlich gesagt, bin und fertig. Nicht nur weil ich mich gewonnen habe, sondern weil ich wirklich die ganze Nacht unterwegs war und dieser Zug und der ganze Stress. Äh, ich bin jetzt noch zwei Tage in Berlin oder einen Tag. Am Donnerstag waren wir dann. Mal schauen, was noch so kommt. Ähm, das war's. Ist der Hansestadt soweit? Vorsicht. Ich bin gerade am Weg, es ist heute Mittwoch. Ähm, die nicht, der nicht gewonnene Preis ist mit Wie geht's, besser, ich, kann bin gerade in der U-Bahn unterwegs zum KT. einem Freund treffen, den ich so bestreckt habe. Mal was heute noch so passiert. Bis später. Ja, willkommen zurück bei meinem Follow Me Around. Äh, wir sind am Landwehrkanal. Es ist sehr grün, sehr idyllisch und ich bin hier mit Andreas, einem Freund aus Österreich, eigentlich aus Oberösterreich, stimmt, aber ja. kennengelernt haben wir uns in Wien, der jetzt seit einem Jahr bereits Berliner ist, und äh, ich werde mal quatschen mit ihm, äh, wie es ihm so geht. Hallo Andi. Hallo Martin. Wie, wie geht's dir denn? haben wir auf Oberösterreich. Wie geht's mir denn? <lacht> es ist herrlich hier. Es ist herrlich, ja. ja also Berlin ist so ein bisschen wie so ein Disneyland, das, ja, okay. aber nicht wie das echte Disneyland, das stelle ich mir nämlich ziemlich langweilig vor, sondern mehr so wie ein Disneyland, das genau für mich gemacht worden ist. Okay. Du laufst rum und triffst in jeder Ecke irgendwas Spannendes oder triffst interessante Leute und äh, ja, es bewegt sich ständig. Aber du bist jetzt seit einem Jahr da? Mhm. Wie ist deine Lebenssituation? Äh, Unstabile, Wobei das auch so etwas typisch Berlinerisches ist. Aber du ist. hast ein fixes Dach über dem Kopf? Ich habe ein Dach über dem Kopf, ja. Und tägliche Mahlzeiten? Und tägliche Mahlzeiten. Mhm. Ab und zu eine Bier in der Woche? Genau. Und Rauchen hast du auch. Genau. Zigaretten? Genau. Das okay, Also von den äh, Grundmitteln des Lebens fehlt dir nichts? Genau. Warum bist du überhaupt nach Berlin? Ja, das weiß ich selber auch nicht so genau. Ich war heute halt da, und dann war ich länger da, und bin ich da geblieben. Ja, guten Morgen! Heute also ist Donnerstag, ich mache mich jetzt gerade am Weg zum Zug nach Hause. Ich hoffe, diesmal funktioniert der Zug. Ich kann problemlos einsteigen und heimfahren. Die Nächte hier waren nicht sehr angenehm in der Wohnung, an der Silke, hat alles super gepasst wie immer. Ähm, jetzt zeige ich noch ganz kurz das Wohnzimmer. Es ist eine sehr tolle Wohnung, alles eine. Die Silke ist eine Prinzessin. Sie hat alles in Rosa und Pink. Zeige ich da noch die Aussicht? Vor allem genial sind die beiden Hunde. Die sind passend zu den Stühlen. Ja, das war's soweit, wir sehen uns dann im Zug wieder. Ja, geschafft, ich bin im Zug, derzeit stehen wir in Dresden, das heißt wir haben schon ein Stück geschafft, es ist wieder so ein, ein, ein, ein Raumabteil, ursprünglich glaube ich mal ein Sechserabteil oder Schlafwagenabteil, äh, ja, es ist ganz gemütlich, wir haben gerade eine, eine zweite Rollifahrerin, ist gerade ausgestiegen, es ist sehr eng mit zwei Rollis, aber es geht, ja, ähm. Mit dem ich komme. Jetzt zeige ich euch noch, da raus beim Fenster. Das da ist Dresden. Sieht nach einem schönen alten Bahnhof aus. Und das hier ist mein Abteil. Edle Ledersitzer. Zwei. Ich glaube oben gibt es ein Liegeabteil, aber das ist zu. Dann drehe ich mal um. That's me. Hier ist die Tür. Es ist, ich äh, Ahnung, vielleicht 6-7 Quadratmeter, 8. Und schauen wir vielleicht, kann ich mal rausschauen. Das ist ein Zug. Hier geht alles raus. Und hier ist noch ein bisschen Dresden. Und wir ihr jetzt der Bach Das war's soweit. Ja, ich bin wieder dran, Bahnhof Wien-Leitling. Es ist vollbracht, die Reise ist um. Mein Berlin-Trip von Montag bis Donnerstag ist praktisch quasi kurz vorm Ende. Wenn ich noch heilaufen aus dem Zug rauskomme, ist alles gut. Ähm, Fazit. Die Anreise war beschwerlich bis deprimierend. Ähm, Preis habe ich keinen bekommen. Ist jetzt auch nicht unbedingt super, aber absolut nachvollziehbar und vor allem wenn man die anschaut, wer aller nominiert war, absolut gerechtfertigt. Und Dafür war der Mittwoch in Berlin noch sehr, sehr Wow. Das ist gerade vor großer Stress. sage ich mal. Die Rampe. Die Rampe will nicht rein. Okay, und die Reisenden warten schon. Oh. Ja, ja, um... sehr gut. Die Finger weg, dass meine Finger nicht weg sind. Oh ja, yeah, ich stehe auf der Rampe. Es kann fast nichts mehr schießen. Runter, runter, runter, runter. Yeah. Ja, gut. Geht schon. Danke. Bitte. Dank. Bis zum nächsten Mal. Ja, danke. Nochmal. Fazit. Mittwoch war super. Freunde getroffen. Gute Zeit in Berlin gehabt. Am Abend noch mit der Gastgeberin einen netten Drink gehabt. Alles in allem ähm, war nicht mein allerbester Trip, aber es geht immer schlimmer. Und? Der Horn ist der In diesem Sinne, danke fürs Dabeisein und vielleicht bis zum nächsten Follow Me Around.